Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinen Lesemonaten Februar, März und April 2023. Ich möchte euch in diesem Video vorstellen, was ich in diesen drei Monaten gelesen habe. Das waren fünf Geschichten an der Zahl, die ich entweder gelesen oder als Hörbuch gehört habe und ich möchte mit dem Februar beginnen. Da habe ich ein Buch gelesen und ein Hörbuch gehört und da fange ich mit dem Buch an, was wir in unserem Buchclub All You Can Read gelesen haben. Und da war ich tatsächlich ein bisschen nervös, weil ich habe dieses Buch vorgeschlagen. Wir werfen ja immer verschiedene Bücher in den Ring und stimmen dann immer so ein bisschen ab, je nach Stimmung und Laune. Und da hat tatsächlich mein Vorschlag dann gewonnen an der Stimmanzahl her. Und das ist tatsächlich auch ein Buch, was ich bereits auf meinem Sub, auf meinem Stapel ungelesener Bücher, schon lange Zeit liegen hatte und war auch innerhalb meiner Challenge enthalten, die ich mir immer Anfang des Jahres setze, dass ich ja die fünf Bücher in dem Jahr lesen möchte, die schon am längsten bei mir ungelesen liegen. Und das ist eben eines davon und deswegen war ich irgendwie glücklich, dass ich da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte. Zum einen irgendwie diese Challenge ähm, ja, anzupacken, aber auch ähm, ja, ein tolles Buch vorschlagen zu können für unseren Buchclub, weil ich konnte mir wirklich gut vorstellen, dass das ein gutes Buch ist zum Miträtseln und ja, irgendwie auch allen von uns gefallen könnte. Ich rede von Die Ewigkeit in einem Glas von Jazz Kitt. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, ist auch schon ein bisschen älter. Wie gesagt, das Buch liegt auch schon einige Jahre bei mir ungelesen und ist übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Das möchte ich ja gerne immer mal wieder, ähm, ja, die Übersetzer auch ein bisschen in den Fokus rücken, ähm, weil die halt auch immer wieder eine tolle Leistung erbringen, wenn sie übersetzen. Und ja genau, dem möchte ich auf jeden Fall Respekt zollen. Ich finde das Buch auch durchaus ansprechend gestaltet mit diesem ja, Edelstein oder Glas, was es hier darstellen soll. Und wir finden halt hier auch einige Elemente, die uns schon zeigen, dass wir uns im viktorianischen Zeitalter befinden in London und zwar 1863. Es geht um Bridie. Bridy ist Privatdetektivin und sie nimmt einen sehr besonderen Fall an. Es geht um ein verschwundenes Mädchen. Dieses Mädchen heißt Christabel und ist die Tochter eines ähm, sehr wohlhabenden Herrenhausbesitzers. Und alles an diesem Fall ist irgendwie seltsam. Und am Anfang dieses Falles bekommt sie auch schon einen besonderen Sidekick an die Seite gestellt, denn sie trifft auf einem Friedhof einen Geist, den nur sie sehen kann, und er ist ehemaliger Boxer und scheint sie zu kennen, aber sie kennt ihn nicht. Er läuft da irgendwie ja, leicht bekleidet rum und ist auch ein ziemlicher Draufgänger, spricht sie an und ähm, ja, verlässt sie jetzt seitdem nicht mehr. Denn er wird halt wie gesagt von anderen nicht gesehen und er begleitet sie jetzt. Das ergibt natürlich eine gewisse Art von Komik, aber wir haben hier auch sehr viele spannende Elemente, denn der Fall an sich, der ähm, ja, gibt das schon her. Auch Christabel, also die das Mädchen selbst, scheint sehr seltsam zu sein und äh, es wird hier immer wieder damit gespielt, ob sie ein unschuldiges Kind ist oder ob sie tatsächlich gefährlich ist, denn ähm, ja... Man wird natürlich auch die ganze Zeit darauf gestoßen, warum, auf die Frage, warum wurde sie überhaupt entführt. Und ähm, ja, das möchte Bridie natürlich erkunden. Genauso möchte sie erkunden, wer das Kind entführt hat. Wir wissen das tatsächlich, denn wir springen immer hin und her aus der Perspektive von Bridie wird berichtet aber auch aus der Sicht der Entführer. Und wir haben es auch immer wieder mit Rückblicke zu tun, wo wir Bridie in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend begleiten. Und man merkt schnell, dass dieser Fall irgendwie auch mit ihrer Vergangenheit verknüpft ist. Das Setting alleine macht natürlich schon eine, ja, etwas Großartiges, denn ja, das viktorianische London hat, finde ich, immer sehr, sehr... Mh, atmosphärische Settings, die man sehr gut nutzen kann für so einen Kriminalfall. Und natürlich auch, wie ihr schon gemerkt habt, hier gibt es einige fantastische Elemente und damit wird auch sehr gespielt, denn um Christabel ranken sich, also um das Mädchen, das entführt wurde, ranken sich ja, sehr sehr seltsame Gerüchte und auch da geht es leicht in die fantastische Richtung. Aber da wird eben damit gespielt, ob es wirklich fantastisch ist oder ob das ähm, ja, vielleicht doch mit realistischen Argumenten irgendwie geklärt werden kann. Und es ist eine sehr, sehr spannende Genremischung Wir haben es hier mit Krimi-Elementen zu tun, wir haben es hier historisch, fantastisch. Es ist humorvoll geschrieben, aber nicht klamaukig. Und ich finde, es ja, spielt eben einmal mit diesem Genre-Mix, hat aber auch... Ähm, Schriftlich, wollte ich schon sagen, also der Schreibstil, die Erzähltechnik, die ist hier eigentlich das, was mich am meisten gefesselt hat. Es ist so besonders geschrieben, manchmal so cineastisch, also wo du denkst, oh Gott, hier wird gerade irgendwie ähm, eine Szene im Kino beschrieben. Aus der Sicht eines Raben wird manchmal berichtet und... Das London wird ganz toll beschrieben, was gerade wer in dieser Stadt gerade macht, um so eine tolle Atmosphäre, um das Setting einmal aufzubauen. Und ich habe mir hier auch einige Stellen markiert, okay, es sind nur zwei, aber ich hätte eigentlich viel mehr markieren können. Wir haben uns da auch in unserem Buchclub und in, unseren, in unserer Leserunde immer wieder drüber unterhalten, welche Stellen wir gerade besonders fanden. Und das waren einfach so, so viele Stellen, die uns sprachlich sehr äh, angetan haben, es sehr angetan haben. Und das hat das Buch auch so ausgemacht. Und das, dieses humorvolle, heitere trifft wirklich hier auf das makabere, düstere, ähm, auch eklige London, ähm, also wirklich im Setting und auch inhaltlich und sprachlich ähm, ist immer wieder dieser Zwiespalt zwischen schöner Sprache und dann wieder aber auch ähm, ja was beschrieben wird ist manchmal eklig und düster und spannend und ja gerade dieses ähm, ja Zwieverhältnis hat mir sehr gut gefallen also auch unsere Protagonistin Bridie die stark ist und tough aber auch ihre aus der Vergangenheit ihre ja Traumata hat und auch ähm, ja, natürlich Schwierigkeiten als Frau, als Privatdetektivin sich durchzuschlagen und was sie alles so erleben musste in der Vergangenheit und wie das mit Christabel zusammenhängt, mit dem entführten Mädchen, das war toll. Es ging auch um Mythen und um Sagen, was das Meer anbelangt. Also es geht so ein bisschen in diese maritime Richtung, nur um euch so ein bisschen, ohne viel zu verraten, ähm, ja ein bisschen die Richtung vorzuzeigen, wo es denn hingehen könnte. Und das hat wirklich viel Spaß gemacht zu lesen und zu ergründen. Man war wirklich neugierig, was dahinter steckt. Wir haben fleißig, fleißig in der Leserunde ja, Theorien aufgestellt, was, was dahinter stecken könnte. Und ähm, ja, lagen mit einigen richtig, mit einigen ähm, nicht und wurden überrascht. Und ähm, ja, das Ende leider konnte mich nicht so richtig überzeugen. Es war sehr schnell abgehandelt. Wie schade. Ich habe da ein bisschen mehr erwartet. Ähm, ja, die Erwartungen sind natürlich hoch, besonders wenn man viel miträtselt und viel darüber spricht, was könnte es jetzt alles sein. Es war mir ein Ticken zu einfach, ein Ticken zu schnell. Und äh, was ich ein bisschen schade fand, der Sidekick, also der Geist, der, des Boxers, der ihr zur Seite gestellt wurde, da habe ich ein bisschen mehr erwartet, dass es ähm, ja so einen Schlagabtausch zwischen den beiden gibt, dass es da ähm, ja ordentlich kracht, aber sie irgendwie zu Freunden wird werden. Aber da ging es so ein bisschen eher dann in die romantische Richtung. Gott sei Dank war es nicht im Vordergrund. Trotzdem fand ich es nicht äh, sehr authentisch. Aber da gingen die Meinungen tatsächlich auch auseinander. Also manche fanden das auch total süß und irgendwie auch emotional. Ja, ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte eher einen coolen, lustigen Schlagabtausch mir gewünscht. Das habe ich hier nur teilweise bekommen. Und dann war es nachher mir so ein bisschen zu weich gespült. Aber insgesamt ein wirklich tolles Buch, ein besonderes Buch, was man wenig vergleichen kann, weil es einfach ein Genre-Mix ist und weil es eben aus so vielen gegensprüchlichen, widersprüchlichen Elementen besteht. Und ähm, ja, es hatte sogar manchmal von der M. Erzählstil her was Märchenhaftes und äh, dann wurde gleichzeitig wieder irgendwas Ekliges, Makabres erzählt. Also wie gesagt, dieses Widersprüchliche, das hat mich einfach angezogen und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Highlight in den, äh, aus diesen Büchern, die ich jetzt euch vorstellen werde. Ja, dann habe ich im Februar ja auch noch ein Hörbuch gehört. Und das war ein Buch, was ich schon mal gelesen habe. Ein Highlight aus meinem Bücherregal, was ich ähm, ja vor einigen Jahren gelesen habe. Und das war überraschend. Wirklich ja, ein, ein Highlight. Ich habe dann aber wieder einiges vergessen und ähm, ich mag das ja sehr gerne, Bücher, die ich schon kenne als Hörbuch, noch mal aufzufrischen. Und das habe ich ähm, getan. Bei Anton hat kein Glück von Lars Vasa Johansen. Äh, der Roman ist im Wunderlich Verlag erschienen und wurde übersetzt aus dem Schwedischen von Ursel Allenstein und Anjerik Blankenburg. Ja. Das Buch gibt es äh, mittlerweile, also das ist auch schon älter, es gibt es auch als Taschenbuch ähm, unter dem Titel, da haben sie den Titel umbenannt, warum auch immer, in Holler die Waldfee, ist aber genau derselbe Roman. Ähm, auch das Cover, sieht, sieht das Cover anders aus, jedenfalls der, der Titel des Buches wurde im Deutschen umbenannt. Und ja, auch hier haben wir es wieder mit einer fantastischen Geschichte zu tun, also mit fantastischen Elementen, aber auch hier haben wir... Ähm, ja einen großen teil humor verglichen zu ähm, die ewigkeit in einem glas ist es aber um einiges ähm, humorvoller das steht hier ein bisschen mehr im vordergrund als bei die ewigkeit in einem glas es hat auch viel mehr so slapstick humor aber genau das hat mein humorzentrum getroffen und ich habe da wirklich äh, große freude gehabt beim ersten mal wie auch beim zweiten mal als ich es äh, gehört habe ich muss mal eben schauen, ich meinte Andreas Fröhlich hat das gelesen, ja genau, Andreas Fröhlich hat das gelesen und es passte wirklich super zu der Geschichte, hat das toll gemacht. Er liest ja auch die neueren Romane von Walter Mörs, also er kann so in diese humoristische Schiene, kann er wirklich gut lesen. Hier geht es um Anton, wie der Titel schon sagt. Anton ist Berufszauberer und fährt von Ort zu Ort, von Schule zu Altersheimen und führt da seine ja, Zauberkünste auf. Läuft allerdings leider nicht so gut. Sein Agent kann nicht so viele ja, Jobs für ihn anheuern und lässt ihn auch so ziemlich in Stich und er... Ähm, ja, hat aber eigentlich große Ambitionen, hält auch viel von sich und seinen Zauberkünsten und deswegen glaubt er, dass es jetzt eigentlich auch ähm, bald wieder bergauf geht. Er feiert, glaube ich, jetzt seinen 40. Nee, 45. Geburtstag und merkt, ja so richtig meldet sich niemand bei ihm außer seinen Eltern. Er feiert es dann auf irgendein Parkplatz ähm, von einem Auftrag zum nächsten und äh, ja, sein Agent ruft ihn dann an, und, äh, um mir zu teilen, dass er im Grunde ja keinen neuen Auftritte für ihn parat hat. Und das ist so der erste Schritt in die Pechsträhne von Anton, denn ab jetzt geht es nur noch bergab. Er hat einen Autounfall und ist mitten im schwedischen Wald und ausgeliefert. Es, es gibt niemand dort. Er versucht Hilfe zu holen, geht schreitet durch den wald und trifft dann irgendwann auf ein kleines mädchen dieses mädchen ist barfuß hat nur so ein kleidchen an und äh, bittet ihn darum sieben verschiedene blumen zu pflücken und er ist natürlich erst ein bisschen verwirrt was soll das ganze wo sind ihre eltern und äh, verneint das ganze und ist auch ziemlich schroff zu ihr er hat ja jetzt wirklich was ganz anderes zu tun und viel wichtigere aufgaben und geht weg aber vorher verflucht sie ihn noch ähm, er nimmt das natürlich nicht so ernst, aber seitdem hat er komische Rußflecken im Gesicht. Er findet tatsächlich dann irgendwann ein, ähm, eine Hütte im Wald und dort lebt ein älteres Ehepärchen, das sich ihm seine annimmt und er, ähm, ja ist zunächst erstmal glücklich, dass er dort, äh, da von dort dann auch einen äh, Mechaniker rufen kann und einen Abschnittdienst und dass er dann bald da wieder fort kann. Aber dieses Ehepärchen ähm, bekommt schnell mit, dass er verflucht worden ist von einer Waldfee und versucht ihm das klarzumachen, dass er... Ja, schleunigst dagegen etwas tun sollte, sonst ist sein Leben im, in Gefahr. Aber er nimmt das natürlich überhaupt nicht ehrlich und denkt, was sind die irgendwie dumm und ein bisschen äh, ja, zurückgeblieben in diesen Wäldern. Ähm, ja, aber es stellt sich heraus, dass in, diesem, in dieser, diesem Waldstück, Naturschutzgebiet, sich die Leute zurückgezogen haben, die eben an diese Waldgeister und Naturwesen glauben. Und Anton merkt wirklich, dass er von einer Pechsträhne in die nächste gerät. Und äh, ja, das ist ihm nicht geheuer. Er will eigentlich immer noch nicht an diese ganzen fantastischen Wesen glauben. Aber er fügt sich dann einfach in sein Schicksal, weil er einfach nicht anders kann. Weil er einfach ja, von einem Unglück ins nächste stolpert. Und er muss nun drei Aufgaben erledigen, um ja, sich dem Wald würdig zu erweisen und das Miststück, das ist sozusagen die ähm, ja die Herren des Waldes, die könnte dann ein gutes Wort für ihn einlegen, dass die Waldfee äh, ja den Fluch aufhebt. Ja und Diese drei Aufgaben, die scheinen zunächst total einfach, aber stellen sich natürlich dann doch ein bisschen als schwieriger heraus. Das klingt jetzt alles sehr klamaukig und es ist auch wirklich, wie gesagt, slapstick und auch ähm, sehr humorvoll geschrieben. Aber wir haben hier auch einen Teil, der doch ein bisschen tiefgründiger geht. Wir haben hier nämlich auch Rückblicke in Antons Kindheit, wie er überhaupt zu diesem Beruf gekommen ist, des Berufszauberers. Und es geht auch um eine Freundschaft, die dabei entstanden ist mit einem Jungen namens Sebastian. Und man kriegt so mit, dass dieser Sebastian mit einer zusammen mit einer Frau in einem Team sehr, sehr erfolgreiche Berufszauberer sind, die wirklich große Hallen füllen und Zaubershows aufführen. Und Anton ist da natürlich sehr... Ja, man merkt, dass die mittlerweile nicht mehr befreundet sind. Und wie das Ganze zum, zustande gekommen ist, das erfährt man hier. Anton ist wirklich ein Kotzbrocken. Also er ist... Sehr von sich selbst eingenommen, von seinen Zauberkünsten, hat Star-Allüren noch und nöcher, obwohl er wirklich ähm, ja, nicht erfolgreich ist. Und äh, ja, das Ganze wandelt sich dann mit der Zeit. Es geht so ein bisschen von dieser, von der Art der Geschichte, geht es so ein bisschen in die. Richtung von Charles Dickens eine Weihnachtsgeschichte. Ne, so ein richtiger Kotzbrocken wird durch ein durch Geschehnisse, durch Aufgaben, die er irgendwie erledigen muss und ja, seine Vergangenheit, die ihn immer wieder vor Augen geführt wird, ja, irgendwie ein bisschen geläutert. Also es hat so ein bisschen was Fabelartiges. Und deswegen bringt es tatsächlich auch ein bisschen was Tiefgründigeres mit ein. Es ist jetzt nicht ähm, hochdramatisch, aber das Ganze macht es dann doch ein bisschen gehaltvoller und zu einer Geschichte, die auch einen Mehrwert hat und nicht einfach nur Klamauk. Diese Mischung fand ich aber wirklich schön. Und vor allem auch das Setting im Wald mag ich ja immer sehr gerne. Ich fand auch die Wesen hier, das sind halt nicht so Wesen, die man... Ja, kennt, die ähm, sind halt auch mal ein bisschen anders. Das Hörbuch war leider, glaube ich, gekürzt, obwohl da stand, dass es ungekürzt war, die war der Prolog zum Beispiel nicht enthalten. Ich weiß nicht, ob da viel mehr noch anderes ähm, gekürzt wurde oder nur der Prolog. Aber das finde ich immer schade. Es verstehe ich immer nicht, warum es überhaupt gekürzte Hörbücher gibt. Aber in diesem Fall ist mir halt aufgefallen, dass der Prolog fehlt, ist aber auch nur eine Seite. Kann ich jetzt aber nicht so richtig sagen. Ich habe jetzt nicht eins zu eins nachgeschaut, ob noch mehr gekürzt wurde. Aber an sich hat es mich gefreut, dieses Buch wieder aufzufrischen. Hatte meinen Spaß mit Anton, hatte aber auch Mitleid mit Anton. Also man merkt nach und nach schon, warum er so verbittert und warum er so... Geworden ist, wie er eben ist. Und ähm, also er hat auch seine guten Seiten. Es baut sich dann nach und nach auch mit einem anderen jungen Mann eine Freundschaft auf. Und das ist dann wirklich auch rührend mit anzusehen. Und ja, ich habe immer wieder geschmunzelt und auflachen müssen. Es ist wirklich eine schöne Geschichte im schwedischen Wald und ich finde auch so ein Protagonist, der Berufszauberer ist. Ähm, ja, kenne ich eigentlich auch nicht so, deswegen auch etwas Besonderes. Ja, ansonsten habe ich im Februar noch ein weiteres Buch begonnen, aber da habe ich nicht viel geschafft. Im Februar habe ich nämlich hauptsächlich Hogwarts Legacy gespielt. Ja, das Spiel kam ja raus und ich habe mir auch extra eine PS5 angeschafft gehabt letztes Jahr. Und es äh, passte sehr gut, weil ich dann auch noch krank geworden bin. Das war eine ziemlich hartnäckige Erkältung. Ähm, ja, das an sich ist natürlich nicht schön, aber es passte in dem Sinne sehr, sehr gut, dass ich dann im Homeoffice arbeiten konnte und dann eigentlich die zwei Wochen nichts anderes gemacht habe, außer im Homeoffice zu arbeiten und dann auf die Couch zu wechseln und ähm, ja dort ja, in Hogwarts meine Zeit zu verbringen. Ich äh, bin ganz begeistert und geflasht von diesem Spiel und habe da wirklich einige Stunden verbracht. Und äh, das ging natürlich auch so ein bisschen von der Lesezeit ab. Aber das bereue ich überhaupt nicht, weil ich es wirklich sehr, sehr genossen habe, ähm, ja, in Hogwarts meine Zeit zu verbringen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Hogwarts Legacy gespielt habt oder ob ihr es jetzt noch spielt, weil es ist ja jetzt gerade noch für die PS4 rausgekommen und für die Switch soll es ja noch rauskommen. Also einige warten da vielleicht noch drauf. Aber ich äh, ja, bin auf jeden Fall sehr, sehr begeistert gewesen von der Optik, von der Story her und von dieser Liebe, die in dieses Spiel hineingesteckt wurde von den Spielemachern. So viele tolle Anspielungen, so viele tolle Easter Eggs für die Fans. Und ähm, ja, ich habe zwar auch einige Kritikpunkte, aber insgesamt war ich wirklich total drin in dem Spiel und ich werde es auch nochmal, noch mal einen Durchgang spielen. Man kann sich ja entscheiden, für, für welches Haus man ähm, spielen möchte. Und da möchte ich auf jeden Fall äh, auch noch mal die anderen Häuser spielen, wo, wo es ja auch äh, bestimmte unterschiedliche Quests gibt, die man erledigen muss. Und man kann sich ja auch unterschiedlich entscheiden. Ich habe jetzt äh, so ein bisschen den lieben Hufflepuff gespielt ähm, und möchte jetzt als nächstes noch mal so ein bisschen die dunklere Seite spielen. Ähm, ja, mal gucken, für welches Haus ich mich denn entscheide. Slytherin wäre mir jetzt tatsächlich, glaube ich, zu klischeehaft, wobei Hufflepuff ja natürlich auch. Aber ähm, ja, Hufflepuff war auf jeden Fall äh, die, ja, die erste Wahl, die ich getroffen hätte für mein Haus. Aber ich möchte halt eben alle nochmal durchspielen und äh, auf jeden Fall die Hauptquest nochmal ja nochmal durchzocken, aber jetzt brauche ich einen kleinen, habe ich denn gedacht, okay, jetzt mache ich aber erstmal eine kleine Pause und lese wieder etwas. Ich schaue mal in meinem Buch der Bücher, wie es denn im März weiterging. Ähm ja, im März habe ich tatsächlich nichts beendet, wie schön. Also können wir eigentlich gleich... In den Lesemonat April übergehen. Denn ähm, genau, ich habe ein großes Projekt schon im Februar angefangen, ein großes Buchprojekt. Ich habe das auch immer wieder schon mal in den letzten Videos angekündigt und habe das dann erst im April beendet. Und zwar spreche ich von Terror von Dan Simmons. Das Buch ist im Heine Verlag erschienen. Ich habe das hier jetzt als Taschenbuchausgabe. Ähm es ist übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Friedrich Mader. Ja, das Buch ist sehr, sehr dick. Ich glaube, 1000 Seiten hat es noch nicht, aber um die 960. Und auch dieses Buch stand auf meiner Challenge für 2023, denn auch dieses Buch liegt schon einige Jahre hier ungelesen und ich habe es mir vorgenommen, dieses Jahr noch zu lesen. Ich habe es dann im Februar begonnen, weil das Buch ist ja in einer sehr eisigen Atmosphäre angesetzt und ähm, ich mag das ja eigentlich immer ganz gerne, das dann auch im Winter zu lesen. Und ich dachte, okay, da liest es noch im Februar, da passt es. Ja, jetzt habe ich es natürlich mit in den Frühling noch genommen, da passt es dann nicht mehr so gut von der wetterlage her aber im grunde wenn das buch gut ist und einen in die atmosphäre hineinzieht dann ist es eigentlich auch egal was für ein wetter gerade draußen ist ja aber normalerweise mache ich das immer ganz gerne dass ich dann eisige abenteuer auch im winter lese ja das buch hat sich einfach ein bisschen gezogen ich habe halt eine zeit lang nicht so regelmäßig gelesen und ja, habe immer nur ein paar Seiten gelesen. Dann kamen andere Bücher dazwischen, die ich vorgezogen habe. Zum Beispiel eben unser Leserundenbuch, äh, die Ewigkeit in einem Glas. Und dann kam Hogwarts Legacy dazwischen. Und ich muss aber auch sagen, dass ich ein bisschen schwierig in das Buch hineingekommen bin. Und so kam es natürlich, weil es ja eh erstmal dick ist, aber auch erst recht sehr lang vor und manchmal auch ein bisschen zäh. Ich habe euch schon oft davon berichtet. Es beruht auf einer wahren Begebenheit und zwar spielt es 1845 in England. Und es geht um eine Expedition, die die Nordwestpassage finden soll. Und diese Expedition bricht auf in die Arktis. Und es sind wie viele Männer Nehmen teil 130 Männer und es sind zwei Schiffe, einmal die Terror und einmal die Erebus und es ist unter, der, ähm, unter dem Kommando von Sir John Franklin, also es ist bekannt unter der Franklin-Expedition und wir wissen eben aus der Geschichte, diese Männer werden nicht zurückkehren, diese Expedition. Ja, gilt als gescheitert und man weiß nicht genau bis zum heutigen Tag, was mit dieser Expedition passiert ist, was mit diesen Männern genau passiert ist. Es gibt viele Theorien mittlerweile, aber ähm, so richtig hundertprozentig weiß man es immer noch nicht. Und Dan Simmons hat einfach diesen Stoff genommen aus der Geschichte und eine Geschichte darum gesponnen, wie es hätte sein können. Und er hat noch horror mit eingefügt, also fantastische Elemente. Ähm, ja, was das Ganze natürlich für mich sehr spannend gemacht hat ähm, und sehr, mich sehr fasziniert hat. Viele Booktuber hier auf YouTube haben schon davon geschwärmt. Unter anderem Thorsten vom Kanal Toto liest, aber auch viele andere. Und ja, erstmal das Setting hat mich natürlich angesprochen. So ähm, Polarexpedition, eisige Abenteuer auf Berge, aber eben auch in die Arktis oder in die Antarktis. Das fasziniert mich. Und wenn dann auch noch so fantastische Elemente dazukommen, ja, da war ich natürlich Feuer und Flamme und wollte es auch lesen. Ich, es hat mich, glaube ich, dann einfach immer abgeschreckt, dass es so viele Seiten sind. Und jetzt habe ich endlich dazu so gegriffen. Ich freue mich sehr, dass ich das jetzt, das Projekt sozusagen jetzt abschließen konnte. Es war ein bisschen schwierig reinzukommen, da habe ich ja schon von berichtet, weil es leider nicht, das hat mir am Anfang nicht so sehr zugesagt, nicht chronologisch erzählt wird, also sie beginnt, es beginnt jetzt hier nicht, wie die Expedition vorbereitet wird und wie denn die einzelnen Teilnehmer vorgestellt werden, die Protagonisten, sondern wir sind mittendrin, wo... Schon so ein bisschen berichtet wird, also es ist, glaube ich, ich denke, sind jetzt schon zwei Jahre vergangen. Die Schiffe stecken im Eis fest, schon ich glaube zwei Jahre lang, und man erfährt schon, wer so gestorben ist. Und dann gibt es wieder Rückblicke, und ähm, ja, man springt so ein bisschen in der Zeit und auch in der Expedition so hin und her. Und äh, ja, das hat mir nicht so gut gefallen. Ist natürlich ein Stilmittel, was das Ganze vielleicht ein bisschen ähm, lebendiger machen sollte, ein bisschen spannender. Hatte mir jetzt in diesem Fall nicht zugesagt. Ich hätte es gerne chronologisch gehabt, um auch äh, mit den Figuren schneller klarzukommen. Es sind hier, wie gesagt, 130 Mann. Wir haben hier zwar auch ein Verzeichnis hinten drin oder vorne. Nee, ich glaube hinten. Ist ja auch egal, ähm, wer welche Position bekleidet. Und äh, ja, wer wer ist. Es gibt halt auch ein, ein, ein Glossar zu ähm, ja, Schiffsbegriffen, maritimen Begriffen. Ähm, das alles ist schon hilfreich, aber es hat mir trotzdem, ähm, ja, es ist mir ein bisschen schwer gefallen, die ganzen ja, Personen auseinanderzuhalten, wer wer ist. Dadurch, dass wir auch immer wieder die Perspektive wechseln, also wir befinden uns nicht immer in derselben ähm, Person und es wirklich immer wieder neue dazukommen, aus der Sicht berichtet wird, habe ich mich nie einer Person wirklich so ganz nah gefühlt, außer vielleicht dem Kapitän Crozier, der hier doch öfter vorkam, und auch den ähm, Assistenzarzt Gutzer, der kam auch öfter vor, der hat auch Tagebucheinträge, ähm, ja, von dem lesen wird einige Tagebucheinträge. Aber sonst so richtig, es hat ein bisschen gedauert, bis man den Personen nahe gekommen ist. Und deswegen hat es äh, das Ganze auch ein bisschen zäh gemacht. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, weil Dan Simmons sehr viel recherchiert haben soll und ähm, weil er eben auch viel und nah an den Fakten dran geblieben ist. Ich hatte halt eben auch schon andere Bücher gelesen zu Warenbegebenheiten, wo mir das ein bisschen zu wenig der Fall war, dass es äh, zu wenig recherchiert war und zu wenig auf die Thematik eingegangen ist. Das kann man hier Dan Simmons wirklich nicht zum ähm, Vorwurf machen. Hier sind wirklich viele Details drin, was mir auch Spaß gemacht hat. Also die Atmosphäre kommt dann irgendwann schon rüber, diese eisige Atmosphäre. Und auch das düstere, gruselige, denn die Mannschaft wird hier verfolgt von einem ja, eisbärartigen Wesen, nur viel größer und viel unheimlicher. Ähm, und warum dieses Wesen, diese Mannschaft verfolgt und was das überhaupt für ein Wesen ist, ob es das überhaupt gibt, ob die Mannschaft sich das einbildet, das erfährt man dann nach und nach. Ähm, das hat mir, fand ich sehr gut eingewoben in die Geschichte. Und trotzdem spielen hier, spielt hier eben nicht nur diese Horrorelemente, eine große Rolle, warum die Mannschaft in Schwierigkeiten kommt, sondern eben auch Nahrungsvorräte, die nach und nach zu Neige gehen, die verdorben sind, aber auch sie vielleicht auf die eine Art und Weise krank machen. Skorbut natürlich auch und auch andere Dinge, auch menschliche Dinge, zwischenmenschliche Dinge, die große Probleme darstellen. Wie führt man eine ja? eine Mannschaft, die wirklich jahrelang im Eis, im Dunkeln feststeckt. Wie hält man da irgendwie ja, die Moral hoch? Das ist alles total spannend und deswegen ist auch dieses, wer jetzt nicht so ein bisschen davor scheut, irgendwie einen Horrorroman hier zu finden, den kann ich dann doch relativ beruhigen. Es spielt zwar eine Rolle und ich hätte tatsächlich gedacht, dass der Teil noch geringer ist, weil viele immer gesagt haben, ja, spielt gar nicht so eine große Rolle, das ist gar nicht der Mittelpunkt. Das stimmt auch. Es gibt viele, wie gesagt, andere Aspekte, die hier wirklich spannend sind. Aber es hat durchaus äh, seinen großen Anteil. Ich finde aber, es ist nicht das typische Horrorbuch. Deswegen kann ich das auch allen ähm, ans Herz legen, die einfach ein bisschen mehr ähm, über diese Expedition wissen wollen beziehungsweise eine spannende Geschichte um diese Thematik lesen möchten. Ja, ähm, nachdem ich dann wirklich ähm, mir mehr Zeit für dieses Buch genommen habe, wirklich wieder regelmäßig äh, das Buch zur Hand genommen habe, ging es auch ein bisschen leichter. Und dann war es auch tatsächlich spannend. Insgesamt muss ich aber sagen, dass es dann doch ein bisschen zäh war. Und ja, danach habe ich tatsächlich, ähm, ich hatte mir ja extra ein Buch ähm, dazu gekauft. Ähm, das habe ich euch in meinem letzten Neuzugänge-Video schon gezeigt. Und zwar ist das Der Eisige Schlaf von Owen Beatty und John Geiger äh, im Malik National Geographic Verlag erschienen. Und ähm, weil ich eben... Wissen wollte, mehr erfahren wollte über die echte Expedition und dann irgendwie vergleichen wollte, was ist wirklich passiert und was hat Dan Simmons dazu gedichtet. Ich gucke ja sowas immer sehr, sehr gerne als Dokumentation und auch das habe ich noch mal gemacht danach. Ich war voll im Thema drin. Ich habe mehrere Dokumentationen über die Franklin-Expedition geschaut, auch aus verschiedenen Jahren, die Dokumentationen, weil mittlerweile gibt es ja tatsächlich neue Techniken und neue Erkenntnisse. Mittlerweile wurden beide, Schiffswracks gefunden, also sowohl die Erebus als auch die Terror wurde mittlerweile gefunden und ähm, auch abgefilmt und Taucher sind dort runter und so weiter. Total faszinierend und spannend. Sie hoffen ja immer noch darauf, Dokumente zu finden, die einfach äh, ja vielleicht das Logbuch, um irgendwie herauszufinden, was dieser Expedition widerfahren ist. Ähm, und in diesem Buch hier geht es um also hauptsächlich eigentlich um eine ähm, ja, wissenschaftsexpedition die äh, drei gräber ähm, begutachtet und die leichen dort dritt, ähm, ausbuddeln und sie untersuchen und zwar eben der kanadische anthropologe owen beatty und äh, sein team er macht mehrere expeditionen in die arktis um dort ja, reste von der franklin expedition zu finden die Gräber wurden relativ schnell gefunden und ähm, er möchte jetzt aber mit den neuen Mitteln eben sie halt dann auch röntgen und halt herausfinden, woran sie gestorben sind und eventuell eben dadurch herausfinden, was der ganzen Mannschaft widerfahren ist. Ich hatte tatsächlich ein bisschen mehr damit gerechnet, dass es nicht nur über, darüber geht, wie die ähm, ja, Leichen jetzt exhumiert werden und untersucht werden, sondern insgesamt ein bisschen mehr zu erfahren. Das wird am Anfang eher so ein bisschen schnell angerissen, was es überhaupt mit dieser Franklin-Expedition auf sich hat. Und dann gibt es einen Teil, ähm, die ganzen Rettungsmannschaften, ähm, die sie gesucht haben und auch weitere Expeditionen Jahre später, die immer wieder aufgebrochen sind, um die Schiffe zu finden, um herauszufinden, woran sie gestorben sind, was ihnen passiert ist und auch immer wieder, ähm, ja dort lebende Stämme angesprochen haben, ob sie sie gesehen haben, wenn auch weil auch Augenzeugenberichten immer wieder dazu kamen. es gab Gerüchte von Kannibalismus und ähm, ja Leuten, also dass sie irgendwann die Schiffe verlassen haben und übers Eis gegangen sind, ähm, ihre Boote gezogen haben und vieles mehr. Und auch das wird in diesem Buch so ein bisschen berichtet, aber so der, die zweite Hälfte ähm, widmet sich eigentlich hauptsächlich wirklich der Untersuchung der Leichen. Was hier wirklich sehr ähm, eindrücklich ist, sind hier die Fotos, die Fotos von den Leichen, wie gut die erhalten sind. Das ist einfach einerseits sind natürlich die Bilder erschreckend ein bisschen makaber, aber eben auch sehr faszinierend. Also besonders äh, die Finger und die Füße, als die so einzeln fotografiert worden sind, war ich wirklich erschrocken, wie Lebensecht, die immer noch aussehen, obwohl die da wirklich hunderte Jahre unter der Erde liegen, aber wie gesagt gefroren und konserviert sind. Es gibt immer wieder so kleine Zeichnungen und ähm, ja, das Buch ist eben aus den, ich glaube, aus den 80ern oder die, genau, die Expedition war in den 80er Jahren und herausgekommen ist das Buch das erste Mal 1987 im Original. Es wurde halt immer wieder neu aufgelegt. Und Owen Beatty hat eben seine ganz eigene Theorie hier aufgestellt. Und ähm, mittlerweile ist die aber eben auch schon alt. Für mich hatte sich das hier danach so gelesen, okay, ja, so ist es. So ist es gewesen. Er hat recht. Ähm, ja, er schließt das, er untermauert das mit seinen Argumenten. Aber nachdem ich dann einige Dokumentationen nochmal gelesen, ähm, mir angeschaut habe, auch neuere, die halt nach dieser Expedition waren und die diese Expedition auch erwähnt haben von Owen Beatty und seine These, ähm, haben halt gesagt, so einfach ist es denn auch nicht. Also man kann das nicht hundertprozentig sagen. Ähm, also ist dieses Buch tatsächlich punktueller auf etwas fokussiert, als ich dachte. Ich dachte, es wird wirklich ein bisschen breiter nochmal die Expedition irgendwie schildern. Ich wollte das ja eventuell auch so ein bisschen parallel lesen, aber dadurch, dass es eben nicht chronologisch ähm, erzählt wurde, ja, war es mir ein bisschen zu schwierig, ja, zu schauen, wann ich was lese und deswegen habe ich es einfach hinterher geschoben. Also äh, ich habe mir dann halt die Aufnahmen von den Wracks noch mal angeguckt. Die wurden 2014 und 2016 entdeckt, also es ist wirklich noch gar nicht so lang her und ähm, es wurde mittlerweile auch der erste Leichenfund, also wo sie nur die Knochen gefunden haben, und bei den Gräbern standen ja tatsächlich auf Grabsteinen auch die Namen und so weiter, wer das war. Aber sie haben halt auch viele Knochen gefunden, wo sie halt niemanden zuordnen konnten. Und das, da konnten sie jetzt äh, mit Hilfe von Nachfolgern, Nachfahren von diesen Menschen ähm, und den Knochen eben herausfinden, wer das war per DNA-Analyse. Und das ist natürlich schon ein großer ja, Fortschritt. Mal gucken, ähm, ja, das geht jetzt ja auch schon so hunderte Jahre diese Untersuchung, was so die Zeit noch bringt, ob es da noch irgendwelche Ergebnisse gibt, ob die im Wrack noch irgendwas finden. Da hatte ich so ein bisschen gehofft, noch irgendwie Ergebnisse zu finden, was sie im Wrack alles gefunden haben. Aber es ist halt immer noch nicht gelöst, dieses Rätsel um die Franklin Expedition. So und zum Schluss komme ich noch mal zu den Hörbüchern, die ich gehört habe im März und April. Auch davon habe ich euch bereits schon berichtet. Ich habe mir jetzt den Schuba geholt äh, dazu, denn ich hatte sie, ich hatte erst von der Reihe nur den ersten Band hier, habe dann angefangen, das als Hörbuch zu hören und das als Hörbuch zu lieben gelernt und wollte dann gerne mit den Hörbüchern weitermachen, aber unbedingt auch die Bücher im Regal haben und habe dann gesehen, dass es einen Schuba davon gibt und den habe ich mir bestellt. Und zwar rede ich von Der Todgräbersohn von Sam Feuerbach. Das ist ein deutscher Autor. Und ähm, ja, diese Reihe ist in einem ähm, Verlag erschienen, der sehr klein ist, Bene Bücher. Und man konnte es tatsächlich auch nicht normal. Ähm, im buchhandel oder so bestellen und auf den üblichen seiten nicht und deswegen habe ich es wirklich auf genau auf der ähm, website von vom verlag bestellt da konnte man die bücher auch signiert bestellen und das habe ich gemacht und äh, ich bin jetzt ja auch nicht so der fan das fangirl das irgendwie immer autogramme von autoren braucht oder so aber hier gibt es halt mal gucken, ob ich jetzt hier die bücher rauskriege ähm, hier fand ich das halt schön, dass es nicht einfach nur ähm, ein, ja, ein Autogramm ist, sondern halt auch so kleine Botschaften. Ne? Also hier zum Beispiel, das Abenteuer geht weiter, steht im zweiten Band, also den ersten Band hatte ich ja wie gesagt schon. Und das Gute war, dass man den Schuba auch nur, also bekommen kann, wenn man den vierten Band kauft. Und äh, da musste ich also nicht den ersten Band doppelt haben, nur mal weil ich den Schuba haben wollte. Ähm, im dritten band steht dann es geht in die berge und auf hohe see und im vierten ähm, ist dann noch mal ein kleines dankeschön danke für die lesetreue ja irgendwie finde ich das schön auch wenn ich sowas nicht unbedingt immer brauche aber ähm, ja so mit kleinen so botschaften fand ich es einfach schön den ersten Band und den zweiten Band, den habe ich, ich glaube, einige Monate vorher schon gelesen und euch vorgestellt, also die beiden. Und drei und vier habe ich dann jetzt aber im März und April zu Ende gehört. Das Ganze wird gelesen von Robert Frank und der macht das einfach so großartig. Also für mich ist seine Stimme jetzt mit dieser Reihe verknüpft. Er macht zwar auch andere, er hat zwar auch andere schon, ja, großartig gelesen, andere Geschichten und ich habe ihn auch schon in einer anderen Geschichte schon mal als Sprecher gehört, aber für mich ist er jetzt mit dieser Reihe verknüpft und das ist wirklich für mich eine Highlight-Reihe, die werdet ihr sicherlich am Ende des Jahres 2023 nochmal wiedersehen in den Highlights-Videos, denn, ähm, ja, einfach ganz, ganz toll. Ich kann schon im Vorhinein sagen, weil die Bücher ja eher unbekannt sind, man kann sie so ein bisschen vergleichen mit Bartimeus vom Humor her. Also, wer Bartimeus geliebt hat, von, ähm, na, wie heißt er? Von Jonathan Stroud die Reihe, dann kann ich auf jeden Fall auch der Totengräbersohn empfehlen, weil das geht genau in diese scharfzüngige, ironische, sarkastische Richtung, jedenfalls der Humor. Die Welt ist ein bisschen anders aufgebaut. Wir treffen hier nämlich Farin und Farin ist der Totengräbersohn in einem ganz kleinen Ort namens Haufen. Spielt so in einer mittelalterlichen, mittelalterlichen Setting. Und er, ist, er und sein Vater sind wirklich nicht gut angesehen als äh, Totengräber. Farin ist aber sehr fleißig, er mag seinen Job und ähm, ist auch ein guter Junge, obwohl sein Vater ihn ziemlich ähm, ja, vernachlässigt. Sein Vater ist ein ziemlicher Säufer und er muss im Grunde alles äh, alleine machen. Und eines Tages hat er eine neue Leiche auf dem Tisch, die er für das Begräbnis vorbereiten muss, sie waschen muss und neu ankleiden muss und so weiter. Es ist eine alte, ja, alte Frau aus dem Dorf, sie gilt als Dorfhexe und hatte halt viel mit Kräutern zu tun und äh, kannte sich mit Heilung aus. Und er findet an ihrem Leichnam ein Amulett. Und dieses Amulett ähm, ja, bringt ihn irgendwie dazu, es sich umzulegen und auf einmal hört er eine Stimme in seinen Kopf, eine sehr penetrante und sehr düstere Stimme. Und weil diese Stimme ihn so sehr Angst macht, zerstört er das Amulett, schmeißt es ins Feuer, verbrennt das Amulett. Was er aber nicht weiß ist, dass er dadurch das Bündnis mit dieser Stimme in seinem Kopf erst besiegelt. Er hätte einfach das Amulett abnehmen können, und die Stimme wäre wieder weg gewesen. So aber ist die Stimme in seinem Körper gefangen, bis er stirbt. Und versuch, ver, versucht nun auch dieser Dämon in seinen Kopf, ähm, ja, ihn zu überreden, von der Klippe zu springen. Und ähm, damit der Dämon wieder frei ist. Aber ja, so leicht lässt sich Farin denn doch nicht hineinreden. Und ja, diese beiden erleben dann ihre Abenteuer. Denn ähm, es gibt auch andere, die hinter diesem Amulett her waren. Unter anderem ein Ritter, aber auch ein dunkler Zauberer, der ähm, ja auf der Suche nach diesen Amulett sind und irgendwann auch auf die Spur kommen, dass Farin damit irgendwas zu tun hat. Er wird kurzerhand entführt, zu seinem Glück nicht vom bösen Zauberer, sondern vom Ritter, der jetzt auch nicht die freundlichste Person ist, ihn aber unter seine Fittiche nimmt und ihn ähm, ja, den Platz als Knappen anbietet. Warum er das tut, ähm, ja, hängt so ein bisschen mit der ersten Begegnung mit Farin zusammen. Und, ähm, ja, das, diese ganzen Begegnungen sind schon großartig gemacht, denn die Stärke des Buches ist nicht nur der Humor, dieses Scharfzüngige, diese Wortwechsel zwischen den Dämonen und zwischen Farin in seinem Kopf, das ist schon großartig, aber auch die, ja, die personen die hier einfach ähm, einen sehr nahe gebracht werden und die alle so speziell und besonders und liebevoll ja, ausgefeilt worden sind man schließt hier wirklich ganz viele personen in sein herz obwohl sie wirklich ecken und kanten haben und nicht alle nur lieblich sind und sich alle nur lieb haben ähm, Farin selbst ist wirklich ein sehr guter Charakter. Ähm, durch seine Naivität äh, kommt er natürlich immer wieder in Schwierigkeiten, aber er hat ja auch noch den Dämon in seinem Kopf, den er irgendwann Ekel nennt und ihn weiterhin so, ja, so tauft. Und äh, der ist alles andere als naiv, aber eben ja, hat er Farins Güte auch nicht. Und dieses Zusammenspiel ist wirklich sehr spannend. Er kann halt auch äh, Farins Körper, wenn Farin loslässt, auch übernehmen und dieser Dämon ist sehr, sehr kräftig und ähm, so gibt es manchmal den Anschein, als würde er als Knappe unglaublich äh, fähig sein, aber sobald er einfach nur Farin ist, ist er halt einfach... Ähm, ja, nicht sehr fähig, jedenfalls in diesen Fähigkeiten, die man als Knappe haben muss beim Kämpfen und so weiter. Dafür ist er sehr gut im Kombinieren und ähm, hat auch schon so ein, zwei äh, Tode aufgeklärt, weil er eben ein Totengräbersohn ist und ähm, ja, sich gut mit Leichen auskennt. Es gibt auch noch eine andere Protagonistin, das ist Aros. Das ist ein Waisenmädchen und sie ist ganz anders als Farin. Sie ist wirklich sehr, sehr tough. Sie muss aber auch sehr tough sein, weil sie ist ganz einsam und ganz allein in diesem Waisenhaus, was wirklich unter strenger Fuchtel ähm, äh, regiert wird, könnte man schon fast sagen, mit sehr viel Gewalt. Und sie flieht irgendwann und möchte herausfinden, was es mit ihrer... Ja, mit ihrer herkunft zu tun hat wo sie herkommt wer ihre eltern sind denn ähm, das weiß sie alles nicht so genau irgendwann trifft sie auf eine alte frau die ihr eine prophezeiung ähm, aufsagt die aros betreffen soll und äh, sie sagt ihr ja, dass sie ihren goldzahn mitnehmen soll sobald sie verbrannt wurde denn sie wird als hexe verbrannt und so nimmt sie sich diesen goldzahn und äh, ja, in diesen Goldzahn stecken irgendwie auch magische Kräfte. Und so wechseln wir immer zwischen Farin und Aros. Ähm, Aros war mir zu Anfang nicht ganz so sympathisch, denn sie ist wirklich äh, sehr, sehr tough und auch sehr vorlaut und ähm, auch sehr unnahbar. Aber nachher merkt man auch, dass sie ihre weichen Momente hat und ähm, auch bei ihr gibt es sehr, sehr spannende und liebevoll gezeichnete Charaktere, auf die sie trifft und äh, die sie dann irgendwann ins Herz schließt als, als Freunde. Da gibt es äh, wirklich tolle Figuren. Es gibt aber auch wirklich Bösewichte, die man hassen kann. Und es ist trotzdem nicht nur schwarz-weiß gezeichnet. Das fand ich äh, sehr schön. Ähm, ja, Das Fantastische an diesem Buch sind eben die Dämonen, die Dämonenkräfte und ähm, ja noch ein sehr, sehr bösartigeren Dämon als den, der äh, Farin im Kopf hat. Ähm, ja, es war einfach so schön, Farin zu begleiten und auch Aras zu begleiten. Und ähm, ich finde, es macht einfach eine Geschichte aus, wenn man weiß, oh Gott, es ist jetzt nach dem vierten Band zu Ende und ich werde diese Figuren dann nicht weiter begleiten können. Dass man dann traurig ist, das macht wirklich ein gutes Buch aus. Normalerweise ist man ja manchmal auch ganz froh, wenn man ein Buch mal abgeschlossen hat und ist dann zufrieden damit. Aber hier vermisse ich wirklich die Charaktere und werde auf jeden Fall in diese Geschichte nochmal zurückkehren. Und weil ich eben den Schreibstil und den Humor einfach so toll fand und die Charakterzeichnung werde ich, habe ich mir auch ähm, von Sam Feuerbach die anderen Reihen auf meine Wunschliste gelegt. Er hat nämlich noch einige andere Mittelalter, auch wieder mittelalterliche Fantasy. Und ich glaube auch nur historische hat er, glaube ich, auch geschrieben, die wieder toll klingen. Und auch Julia vom Kanal Leseritter, die hat da ja von auch sehr geschwärmt von den Hörbüchern und normalerweise würde ich ja immer das Lesen dem Hörbuch vorziehen, aber in diesem Fall, ja, habe ich es einfach sehr, sehr gerne als ähm, Hörbuch gehört, weil Robert Frank das toll gemacht hat, die Stimmen wirklich gut verstellt hat, ohne dass es irgendwie zu drüber war, zugestellt war, aber trotzdem hat man jede Stimme total erkannt. Sobald er ausgesprochen hat, wusste ich, wer das jetzt gerade spricht. Und ähm, Besonders den Dämon in Farins Kopf hat er toll gesprochen. Da hatte man immer das Gefühl, dass er so ganz nah ans Mikrofon rangegangen ist und als ob der Dämon tatsächlich in meinem Kopf wäre, als ich dann ein Hörbuch gehört habe, weil er wirklich viel näher an meinem Ohr dran war. Und ähm, das war wirklich toll gemacht. Ich habe viel gelacht. Ich fand die Wortwitze wirklich toll. Also es war ähm, auch wirklich intelligent geschrieben. Ja, ich habe viele, es war sehr actionreich, sehr abenteuerreich. Ähm, auch die Fantastik kam nicht zu kurz, ähm, auch wenn es hier ja nicht so viel ähm, Magie gab. Aber trotzdem war das ach, doch genau die richtige Mischung, genau so, wie ich es mag. Und ähm, man muss wissen, also ich habe es ja eben mit äh, Batimeus verglichen, dass der Totengräber Totengräbersohn jetzt nicht ein ähm, Jugendbuch ist. Also es ist schon etwas für, ähm, für Ältere, ein bisschen was Erwachseneres aber wenn man Batimius als Jugendliche gern gelesen hat, dann kann man auf jeden Fall der Totengräbersohn nehmen, wenn ein Batimius auf jeden Fall gefallen hat und ja. Beides Highlights Reihen und ähm, damit schließe ich jetzt dieses Video mit diesem Geschwärme. Aber zunächst möchte ich natürlich wissen, was waren denn in den letzten Monaten eure Highlights und eure Lowlights? Habt ihr irgendwas gelesen, was ich hier vorgestellt habe? Seid ihr anderer Meinung? Seid ihr gleicher Meinung? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin sehr neugierig, was ihr da so alles erzählen werdet. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!